Mein Professor Carsten Weber, Professor für allgemeine Technikwissenschaften ja. an der Brandenburgischen Universität Kontus. Richtig? Technischen Wissenschaften, Gut. Und Katrin Engelhardt? Engelhardt. Engelhardt, ja, ja. Zuarbeitung, Mitarbeiter. Ähm, nein, nee, ähm, ich hab's falsch gelesen. Hat äh, geforscht zur Armut und sozialer Ausgrenzung und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt, die Bedeutung des Internets für gesellschaftliche Teilhabe. Passt. Passt. Okay, das werden wir dann nachher mal im Detail. Ähm, wir wollen das ein bisschen so halten. Ähm, Herr Weber macht einen kurzen Einführungsbeitrag, schön mit äh, Technik. Oh, England, jetzt richtig, ähm, wird noch mal kurz ihre Thesen erläutern und dann denke ich, kommen wir in die Diskussion. Ich würde versuchen, das ein bisschen zu moderieren. Ähm, ursprünglich war angedacht, dass ich sozusagen tausend eine Frage stelle und nach einer Stunde das Publikum gehe, das Publikum, jetzt wenn also, wir hier echt ein kleiner Kreis Finde ich mir das ein bisschen offener um noch und einfacher ähm, gestalten und dann miteinander ins Büro kommen. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ursprünglich stand, glaube ich, im Programm, dass jemand von äh, D21 hier also, diejenigen, also die den non atlas wie der so schön heißt, in Deutschland erstellen. Jetzt ist niemand da, also übernehme ich einfach mal diese Aufgabe um und stelle mal allerdings sehr fragmentarisch ein paar Fakten und... Erstmal Fakten vor äh, zum, zur digitalen Spaltung oder zum Digital Divide oder zum Digital, zur, zum Digital Gap, wie man auch manchmal sagt im Englischen. Fakten also zunächst mal aus dem non anliner Atlas 2011, ist also brandaktuell, ist vor kurzer Zeit rausgekommen und ist frei zugänglich im Internet, äh, was eine positive Entwicklung ist, denn bis, bis ich glaube ich, bis letztes oder vorletztes Jahr, waren immer nur die alten Versionen äh, frei zugänglich und die neueste Version musste man gegen eine Schutzgebühr oder sowas bekommen. Jetzt kann man alle direkt runterladen. Also, das ist äh, erkennbarerweise die Landkarte von der Bundesrepublik Deutschland. Äh, zwei Stück davon, Onliner nach äh, Bundesländern 2011 und Offliner nach Bundesländern 2011. Und bereits an diesen zwei Karten kann man einen Trend beobachten oder sehen der sich im Prinzip bezüglich aller anderen Indikatoren durchhält. Es gibt eine klare Ost-West-Teilung. Fragen Sie mich nichts zum Saarland, das hat noch mal ganz besondere Gründe, aber man kann relativ deutlich sehen, wir werden das bei den, gleichen, bei den anderen Bildern sehen, dass bei allen Indikatoren die fünf neuen Länder, exklusive Berlin, deutlich schlechter abschneiden als das für die meisten westdeutschen Länder gibt. Hier also Offla Onliner sind deutlich geringer ver äh, vertreten in Ostdeutschland, Offliner dahingegen über die Maßen im Vergleich zu manchen anderen Bundesländern über die Maßen stark vertreten. Man kann das auch äh, an anderen Indikatoren sehen, also Frauen und Männer. Frauen sind in Ostdeutschland deutlich weniger im Netz vertreten als in Westdeutschland. Männer sind aber auch in Ostdeutschland im Internet weniger vertreten als in Ostdeutschland, äh, in Westdeutschland. Sozusagen. Und wenn man dann die auch in der Ankündigung zu diesem Panel aufgeführten äh, Daten sich anguckt, im non anlass also Online-Personen ab 50 Jahren nach Bundesländern, wiederum sieht man auch hier, sind die ostdeutschen Personen ab 50 Jahren deutlich weniger im Internet vertreten, also sind, nutzen das Internet weniger als ähm, als in Westdeutschland und wenn man das betrachtet in Bezug auf die Bildungsabschlüsse, wenn man also nur die einfachen Bildungsabschlüsse betrachtet, gilt das auch hier, sogar hier sogar sehr, sehr deutlich, ähm, da scheint sich irgendwie ein Trend zu manifestieren. Ich werde zu den Erklärungen oder möglichen Erklärungen für diese Sachen gleich noch kommen. Erstmal die Zahlen, um ein Bild zu geben. Hier kann man das, was ich heute Mittag schon mal als Statement gesagt habe, sehen. Also aufgeteilt nach Alterskohorten die Nutzerzahlen. Wir haben also bei den Jüngeren fast eine hundertprozentige Durchdringung. Also 14 bis 19-Jährige nahe der 100 Ich vermute auch, dass sich da in Zukunft nicht mehr wahnsinnig viel ändern wird, weil nicht, weil man davon ausgehen kann, dass zum Beispiel die Offliner, die es dort in dieser Altersgruppe noch gibt, gerade so ungefähr der Zahl der Menschen entspricht, die seltsamen religiösen Gemeinschaften angehören, die möglicherweise ein, Problem, ein moralisches Problem mit dem Internet haben. Also das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Bei den anderen wird es natürlich schon es wird deutlich, dass diese Zahlen machen es relativ deutlich, wenn man nach unten runter geht, Je älter die Menschen werden, desto weniger nutzen Sie das Netz. Die 50- bis 59-Jährigen liegen etwa im Bundesdurchschnitt mit 75,8%. Der Bundesdurchschnitt, Sie sehen ihn, liegt bei 74,7%. Aber danach nimmt die Nutzung des Internets deutlich ab, 70 plus 24,6%, also nur jede vierte Person über 70 Jahre. Das heißt, man hat sie gefragt, planen plan, plan Sie in den nächsten, ich weiß nicht, welchen Zeitraum das ist die Zwölf Monate, Monate, planen Sie, das Internet äh, zu nutzen. So. so, Schnitt hatte ich schon gesagt. Was man sehen kann, wenn man das über, die Verla über den Verlauf, äh, über eine Längsschnittanalyse betrachtet, von 2001 bis 2011, ähm, eine wie ich finde schon erstaunenswerte Entwicklung. 2001, als der erste non atlas herauskam, oder ich glaube der erste, der so hieß, 37% waren online, heute 74%, also eine glatte Verdopplung in zehn Jahren. Das ist für eine Technik relativ schnell. Die Nutzungsplaner gehen allerdings auch runter und naturgemäß, wenn die Onliner hochgehen, gehen die Offliner runter. So grob, ich meine, man sollte mit solchen Graden und Kurven immer ein bisschen vorsichtig sein, aber so grob, man sieht jetzt nicht den Unterschied hier bei, den, bei dem Balkendiagramm zwischen Onliner, Nutzungsplaner und Offliner. Glauben Sie es mir einfach, so grob steigt die Onlinerzahl linear, linear seit 2011. Die Abweichungen sind relativ gering. Vielleicht noch eine Einordnung: Wo liegt Deutschland im internationalen Vergleich? Wir liegen im internationalen Vergleich in Europa bei Platz 7, wobei die Zahlen, die hier verwendet werden, etwas von denen abweichen, die äh, in non atlas auftreten. Die werden von der ITO zur Verfügung gestellt. Wir haben da angeblich eine Nutzerzahl von 80 Prozent. Äh, ganz besonders stark wird das Internet vor allem in den skandinavischen Ländern äh, genutzt, in Island zum Beispiel 93 Prozent, in Schweden 91 Prozent, in Finnland nee, Finnland ist gar nicht so viel, aber da oben ist es ziemlich gut äh, verbreitet, wohingegen man, wohin man die Teilung, die man in Deutschland bezüglich West und Ost sehen kann, auch in Europa sehen kann, da sieht man allerdings noch eine weitere Teilung, wir haben im osteuropäischen Bereich deutlich geringere Nutzungszahlen und, durch, äh, und äh, wenn man nach Süden guckt, tendenziell auch eine deutlich geringere Nutzungszahl, so dass wir an den Ost-West- eine Ost-West-Spaltung haben, wenn man davon Spaltung sprechen möchte, und eine Nord-Süd-Spaltung. Ich möchte gleich darauf hinweisen, weil ich darauf nicht weiter eingehen kann, dass das nicht nur was mit ähm, verfügbaren Ressourcen der betroffenen Menschen zu tun hat, sondern auch zum Beispiel mit Kommunikationstradition. Also man sollte sowas nicht immer nur rein ökonomisch erklären wollen oder auch hinsichtlich der Frage des technischen, der technischen Zugangsmöglichkeiten, sondern es gibt auch andere Erklärungsmuster, die was zum Beispiel zu tun haben mit äh, kommunikativen Strategien äh, und mit äh, ganz allgemein mit kulturell geprägten Verhaltensweisen. Zugegebenermaßen ein sehr, einige sehr fragmentarische Daten, wenn Sie Fragen haben, ich habe das Zeug zumindest auf meinem Rechner dabei und einiges kann ich wahrscheinlich aus dem Kopf sagen. Gut, Folgerungen. Folgerungen sind, um es ganz deutlich zu sagen, eher Folgerungen aus diesen Daten. Es sind keine Folgerungen im Sinne von, da deswegen, weil es so ist, wie es ist, sollte man dieses und jenes tun. Das würde nämlich nicht meinem Selbstverständnis entsprechen, da ich hier jetzt nicht als Politiker sitze, sondern als Wissenschaftler. Nochmal eine ganz, unsere Karte, die Karte vom Bundes der Bundesrepublik Deutschland. Die Tatsache, dass es so einen klaren Ost-West-Unterschied gibt, kann man relativ leicht und unkompliziert dadurch erklären, dass wir ganz allgemein in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung, also seit 20 Jahren ungefähr, eine extreme starke Wanderung aus Arbeits Arbeitsplatzgründen, vor allem von Osten nach Westen haben. Wir haben also vor allem eine Abwanderung der Jüngeren, schon deshalb sind sie in Ostdeutschland weniger vertreten, und natürlich auch der Bildungseliten, was einiges erklären kann. Außerdem haben wir natürlich auch ganz allgemein das Phänomen, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, sodass man das, wenn eben in den Alterskohorten, die höheren Jahrgängen angehören, wenn dort sehr viele Leute das Internet nicht benutzen, dass es dann natürlich ganz allgemein den Schnitt nach unten drückt. Und die ostdeutschen Länder leiden leider, wiederum auch häufig aus ökonomischen Gründen, natürlich an einer Veralterung, so dass eben dort dann eben gerade diese älteren Leute stärker repräsentiert sind und dann eben, wenn diese das nicht nutzen, so diese nicht geringeren Nutzungszahlen zu tragen kommen. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man sich diese Grafik anguckt, 97,6 bei den 14- bis 19-Jährigen, aber unten bei den 70 plus 24,6. Das ist keine sehr ungewöhnliche Grafik oder Statistik, die würde man bei anderen Technologien wahrscheinlich ähnlich sehen. Es ist eher so, dass jüngere Menschen, was Technik angeht, eher zu einer Adaption neigen, zur Nutzung neigen, ähm, als Ältere, die tendenziell eher konservativ in vielen Dingen sind. Das sieht man zum Beispiel an der Wählerschaft, das wird eher Sie interessieren. Ähm, ähm, außerdem muss man natürlich sagen, da komme ich gleich nochmal darauf hinaus, dass der mögliche oder potenzielle Nutzen für das, der Internetnutzung für Jüngere eine andere ist als für Ältere. Also die demografische Entwicklung spielt hier mit rein. Insbesondere kann man erwarten, dass, wenn wir jetzt noch mal zehn Jahre warten, wir müssen uns klar machen, das Internet als massenzugängliches Medium existiert, gerade mal 15 Jahre, warten wir also noch 10 oder 15 Jahre, sodass die, die jetzt in den, hohen, in den jungen Alterskorb sind, älter geworden sind, dann werden die Zahlen dort entsprechend vermutlich steigen, weil die Aufgabe der Nutzung eher unwahrscheinlich ist. Zweitens werde ich gleich noch was dazu sagen, Nutzung von Medien scheint, wenn man andere Zahlen zu anderen Medien anguckt, zum Teil zumindest altersabhängig zu sein. Ähm, werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ähm, wenn man glauben würde, dass die Schließung der digitalen Spaltung erst dann da wäre, wenn 100% aller Menschen das Internet nutzen, würde man fehlgehen. Eine 100%ige Durchdringung finden wir bei keinen Technologien. Ich benutze zum Beispiel kein also 99,99% dieser Republik könnten das auch nutzen, ich bin nicht dabei. Das eben noch zu der, zu der Hinweis, dass, es eben auch andere, dass man, dass man äh, Nutzungsunterschiede hinsichtlich des Alters auch in anderen Bereichen sehen kann. Sie sehen hier auf der rechten Seite deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben Prozent. Äh, und zwar, äh, wer Leser einer Zeitung ist. Und auch da sehen Sie, gibt es offensichtlich etwas, gibt es eine Differenzierung nach dem Alter. 50-Jährige und Ältere nutzen wesentlich öfters eine Zeitung, als es für Jüngere gilt. Nichtsdestotrotz sprechen wir in diesem Bereich nicht unbedingt von so etwas wie einem Zeitungsgap oder so etwas wie einem Analoggap. Was wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich viel Sinn macht. Das ist vielleicht an diesem Ort am meisten Kontroverse, was, was jetzt vielleicht in gewisser Weise auch schon eine Wertung hineinbringt. Es ist immer eine Frage, wie man, solche, wie, man, wie man solche Daten interpretiert und welche soziologischen Theorien man dabei voraussetzt. Man kann natürlich soziologische Theorien voraussetzen, die irgendwie von strukturellen, strukturellen Bedingungen ausgehen und sagen, da geht was schief. Aber man kann genauso auch sagen, dass die Frage der Nutzung eines Mediums, wie überhaupt über unser Verhalten, darauf basiert, dass Menschen etwas tun, weil sie sich daraus einen persönlichen, einen subjektiven, individuellen Nutzen von versprechen. Sie werden also ihre verfügbaren Ressourcen nur darin investieren, und es können unterschiedlichste Ressourcen sein, wie Zeit, wie Geld, wie Wissen, wenn, sie werden ihre Ressourcen nur darin investieren, was aus ihrer persönlichen Perspektive einen Nutzen erzeugt. Das heißt, dass die Tatsache, dass es einen ganzen Haufen Menschen gibt, die das Internet nicht nutzen, per se noch keinen Schluss darauf zulässt, dass hier ein sozialpolitisches Problem folgt, sondern es kann schlicht und ergreifend auch ein Indikator dafür sein, dass hier die Nutzenkalkulation im Falle des Internets negativ ausgefallen ist. Da springe ganz kurz das. Könnte man in dieser, das könnte man natürlich zum Beispiel gerade in Bezug auf die auf die Frage, warum sind ältere Menschen im Internet nicht so stark vertreten, gut anwenden. Das Internet hat für ältere Menschen wahrscheinlich gar keinen besonders großen Nutzwert. Erstens mal, sie sind nicht mehr in ihr Arbeitsleben integriert, das fällt als Motivation weg. Zweitens mal, wie wir gesehen haben, gerade ältere Menschen informieren sich offensichtlich sehr stark über Zeitungen. Drittens mal... Fernsehen ist allgemein verbreitet, es ist ein relativ ein eingeführtes Medium es hat auch eine sehr hohe Durchdringung. Und äh, das zu ersetzen ist für viele Leute nicht wirklich interessant, für ältere Menschen insbesondere, denke ich mal. Und zweitens, das kann man auch durch Befragung rauskriegen, ähm, was auch oft gemacht wurde schon, es ähm, sind geben diejenigen, die im Internet nicht vertreten sind, die es also nicht nutzen, oder nur selten nutzen, oft auch an, dass sie dort nicht die Informationen finden, die sie haben möchten. Entscheidend aber, und das war, fand ich schon ein bisschen, interessant, ein bisschen irritierend, dass, die, dass, ich muss das wirklich so deutlich sagen, dass hier was aus der Mottenkiste der 60er, 70er, ja, 80er Jahre vielleicht auch noch geholt wird, nämlich das technologie emanzipatorisch Das ist wirklich aus der Mottenkiste der Geschichte. Manchmal Helmut Kohl sprach von der Gnade der späten Geburt, ich möchte fast von der Gnade der etwas früheren Geburt sprechen. Ähm, wer die Diskussion aus den 60er und 70er, obwohl ich die nicht aktiv heil, äh, äh, äh, erlebt habe, wer die Diskussion um das emanzipatorische Potenzial des Fernsehens in den 60er und 70er Jahren verfolgt hat, weiß, wovon ich rede. Damals richtete man an dieses Medien H genau dieselben äh, äh, Erwartungen heute an das Internet, man wollte es auf zwei Wege oder rückkanalfähig machen und hatte sich erhofft mit Bürgerfernsehen und äh, solchen Projekten, dass dieses Medium tatsächlich dann zur politischen Partizipation beitragen würde, zu Bildungsprozessen beitragen würde und im Prinzip jedes noch so kleine gesellschaftliche Projekt helfen würde zu lösen. Das ist einfach ähm, schon damals ist äh, enttäuscht worden. Und wenn man zum Beispiel in das Buch von Marc Marschauer, Technology and Social inclusion reinschaut, Kurzversion dieses Buches findet, und finden sich als, auf, als Aufsätze im Netz, dann zeigt er sehr deutlich, dass die Hoffnung, dass man einfach nur Technik den Leuten geben muss, Zugang ihnen bieten muss, damit sie dann diese auch nutzen zu beispielsweise demokratischen Partizipationsprojekten, völlig verfehlt ist, das, kann er, das zeigt er zwar im Wesentlichen an Projekten in der Dritten Welt, aber die sind im Grunde genommen eins zu eins auch auf, auf Deutschland zu übertragen, äh, zu übertragen beziehungsweise ähm, äh, überhaupt auf eigentlich alle Länder zu übertragen. Und der heute ja auch schon genannte Evgeny Morosow scheint mir relativ vorzeugend dargestellt zu haben, dass, das dass die bloße Existenz des Internets. Und die Verfügbarkeit noch lange nicht dazu beiträgt, dass Gesellschaften sich demokratisieren. Es würde, glaube ich, auch die Bereitschaft der Menschen, äh, beispielsweise in Libyen, Syrien oder sonst wo, sich erschießen zu lassen für ihre Freiheit, glaube ich, auch ein bisschen trivialisieren, wenn es nur darauf ankäme, dass sie Futter haben. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ähm, und noch eine letzte, noch eine letzte Bemerkung. Ähm, Wozu wird es eigentlich genutzt? Weil das nämlich nochmal auf eine andere, auf eine andere Form der digitalen Spaltung hinweist. Wenn man das, das ist auch Ergebnis dieser Online-Studie, allerdings mit, mit, mit einem ein bisschen anderen Fokus kann man in der Fachzeitschrift Mediaperspektiven nachlesen, frei zugänglich im Netz. Das sind die Nutzungsgewohnheiten des Web 2.0. Und ich muss sagen, da sehe ich nicht wahnsinnig viel von politischer Partizipation. Und wenn man sich die entsprechenden Aufsätze dann auch genauer anguckt, muss man sagen, dass selbst in diesen Formen des, in diesen Welt 2.0 Angeboten die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme praktisch erstens stagniert und relativ niedrig ist. Also die meisten nutzen das Internet tatsächlich wie das Fernsehen oder wie ein Massenmedium, nämlich passiv-rezeptiv. Und vielleicht diese zwei Zitate noch darauf hinweisen die deuten eben aufgrund von entsprechenden Untersuchungen darauf hin, dass die Hoffnung, dass die Schließung der digitalen Spaltung, wenn man überhaupt von ihr sprechen möchte, dass die Schließung der digitalen Spaltung so etwas wie besser Informiertheit oder auch stärkerer politischer Partizipation beitragen würde, verfehlt ist oder zumindest in Frage gestellt werden muss. Denn tatsächlich ist ein Effekt, den man äh, praktisch in den meisten Publikationen nachlesen kann, der, dass die Leute im Internet nur das angucken, was, sie, was, ihr, was keine kognitive Dissonanz erzeugt, sprich nicht ihren schon vorgefassten Meinungen widerspricht. Das ist ein relativ, gut bestätigter, äh, ein relativ gut bestätigter Befund und man kann dann natürlich argumentieren, dass das durchaus nicht dazu beiträgt, ähm, sozusagen... Eben Kompromisse in einer Gesellschaft, in einer demokratisch regierten Gesellschaft zu finden, weil eben Leute nur das wahrnehmen, was ihre eigene Meinung besteht. Das natürlich dem Muster bei allen Medien. Richtig, danke für den Hinweis, äh, haben Sie natürlich völlig recht. Ähm, nur als, nur, nur als, gerade den Satz noch beenden, nur als sozusagen als äh, kleines Appassion, in den USA gibt es eines, Sie können die natürlich auch so benutzen, es gibt die Suchmaschine bleco.com, b l e k, -K o die es ermöglicht, dadurch, dass Sie mit einem Schrägstrich nach hinter, hinter Ihrem Suchbegriff, zum Beispiel hinschreiben, conservative, im amerikanischen Sinne gemeint, dann finden Sie nur Suchergebnisse, die der konservativen Meinung in den USA entsprechen. Das ist eben das Problem, das hier auch mehrfach schon angesprochen worden ist, dass Zugang noch lange nicht heißt, dass die Menschen miteinander sprechen, sondern dass es eher den Trend gibt zu einer Fragmentierung von Öffentlichkeit, zur Bildung von Teilöffentlichkeiten, vielleicht auch Gegenöffentlichkeiten, die aber oftmals eben keinerlei Bezug mehr zueinander haben und auch nicht mehr richtig viel miteinander sprechen. Und jetzt mal ein ganz klein wenig Eigenwerbung. Das können Sie dann ausführlicher in dem Text lesen. Der ist leider aber nicht frei zugänglich. Der, die Zeitschrift macht das nicht mit. Wenn Sie mich aber anschreiben, kann ich Ihnen gerne PDF. So, das vielleicht als ganz kurze Einführung. Forderungen könnte man jetzt natürlich stellen, weil äh, die, meine, meine co referentin das ja gleich tun wird. Ich enthalte mich dessen, äh, aus prinzipiellen Überlegungen. Ähm, ich denke mal, ich könnte Forderungen als, als normaler Bürger stellen, äh, als politisch interessierter, interessierter Bürger. Ähm, als Wissenschaftler sollte ich das nicht machen, Beziehungsweise wenn ich das tun würde, dann müsste ich all die Werturteile, die da reinfließen, aus äh, sehr explizit machen und zum Beispiel meine Gerechtigkeitsvorstellungen äh, hier äh, kundtun und dartun, die definitiv anders sind als die der Linken, ähm, um das auch gleich hinz, hinzuzufügen. Also ich glaube nicht, dass sich aus diesen, aus den Befund, aus, aus, aus empirischen Befunden grundsätzlich bereits Forderungen ableiten lassen. Diese Forderungen sind weil sie sollen Sätze sind, normative Sätze sind, immer abhängig von Werturteilen und ich glaube, ähm, deren sollte ich mich hier eher enthalten. Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, genau, man kann auch klatschen. Ja. Genau, so genau. Ich würde jetzt kurz die eine Nachfrage schlafen, danke ja. Frau ähm, so, Nur ganz kurz die Anmerkung, dass diese ard tdf online hier sehr umstritten ist, äh, da die, ich meine, sind, äh, zum Beispiel finde ich es absolut okay. absurd, Umzuschreiben, äh, soziale Netzwerke also und um Twitter aufzuführen. Ja. ja wo, what? Und dann die andere Sache, was ist Blog? Ne? Da wird immer gefragt, Blogs, nennen, war auch, glaube die Überschrift damals in den Medien, Blogs praktisch ohne Bedeutung. Für irgendwie nur 1% der Deutschen lesen Blogs. Äh, super häufig auch in Blogs übrigens zu lesen. Und da ist mir die Frage sozusagen, was ist ein Blog? Also Netzpolitik zum Beispiel, um nur eins von vielen zu nennen, ist das ein Blog? Ja? Also äh, viele Leute, die ich kenne, sagen, ach, das ist ein Blog? Ja, das wusste ich, das ist ein Magazin. Oder, oder wann ist ein Zeitungsblog, ist es noch ein, ein, ein Blog oder ist es ein Angebot einer Zeitung? Ja. Und viele Leute nutzen Blogs, ohne zu wissen, dass es Blogs sind. Und auch die Frage natürlich Nutzung, heißt das, dass ich Konsument bin oder Produzent bin? Und äh, Also all diese Fragen sind sehr äh, kompliziert und deswegen halte ich diese Studie für höchstens Danke für den Hinweis. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Danke für den Hinweis. Man kann natürlich, man könnte, wenn es nur diese eine Studie Klar. gäbe, äh, könnte man natürlich mit, mit einer gewissen Plausibilität äh, fragen, ist das wirklich belastbar. Es zeigt sich aber, dass es eben nicht nur diese Studie gibt, sondern dass sich diese Entwicklung, dass sich das in deutlich, definitiv von den öffentlich-rechtlichen unabhängigen Institutionen und durchgeführten Studien ebenso zeigt. Zum Beispiel wurde an der Uni Leipzig, wenn ich das noch richtig weiß, eine sehr, sehr ausführliche Studie durchgeführt, die sich nicht nur mit Web 2.0-Angeboten beschäftigt hat, sondern auch mit, zum Beispiel mit der Frage nach Online-Spielen. Mit solchen Dingen, die also im Grunde genommen das ganze Spektrum der Nutzung des Internets zu, was auch immer, untersucht hat und da halten sich diese Ergebnisse durch. Insofern ähm, äh, kann man zwar sagen, gut, dieser ADZDF-Studie hat einen gewissen ja, Eigen, eine gewisse Eigennutzen dahinter, ähm, das äh, zieht aber die grundsätzlichen Aussagen, glaube ich, nicht wirklich in Okay, ich würde jetzt vorschlagen, dass Frau Engert ähm, kurz. Nein, nein, gut, kein Umfang. Ich sage mal kurz. Ähm, einfach mal noch was zu Ihren Thesen sagen. Und das ich dann versuche zumindest... Ich bin das zu ne? Ja, glaube ich. Das das. Ja. Ähm, und ich dann versuche kurz ein bisschen in die Debatte einzumoderieren und dann, glaube ich, können wir das aber ins Publikum öffnen und dann mit der diskutieren. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ähm Genau, also ich dachte, in der Abfrage vorher dachte ich, es soll keinen input geben, deswegen habe ich jetzt keine Powerpoint, um euch zu bespaßen. Ich weiß auch, ich habe jetzt sowieso schon, eine kleine Mode, ich einmal, haben sowieso schon alle die Thesen gelesen und gerade noch ab und zu am Kopf. Ich will ja auch nicht mal mit den ganzen sozusagen jetzt für ich kann da auch, hm? was, was für Thesen? Sehr gut, was für Thesen, gut. Was du gerne? Das ist eine ganz spannende Ergänzung sozusagen, weil es eine... Ähm, Ergeben sind sozusagen von einem qualitativen Forschungsprojekt, also wo wir tatsächlich mit, also zwei, um, drei Stunden ein Interviews geführt haben mit Erwerbslosen und das ist, kann ich ja vielleicht auch nochmal aufklären, dass man äh, von einer DFG gefördert das Forschungsprojekt an der Technischen Uni in Hamburg-Hamburg und da war das also nicht über zwei Jahre und da war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bis Ende Februar. Also es ist völlig richtig, jetzt bin ich schon in einem anderen Projekt, also dann hätten wir das auch. Genau, aber jetzt, wir jetzt mal ein brauchen, keine internetfähigen Computer, weil sie Fernseher haben. Das klang ja heute früh schon mal kurz an. Diese Ansätze sind tatsächlich deutsche Sozialgerichte und forciert damit ein digitales Speiseverhältnis. Also da heißt es zum Beispiel im Gerichtsurteil, dass ein, ähm, ein Internetanschluss nicht für ein an den herrschenden Lebensgewohnheiten orientiertes Leben benötigt werde und auch nicht für die Versorgung von Informationen notwendig ist. Auch wurde zum Beispiel jemand, der einfach nur ein Darlehen von der AGA haben wollte, Erwerbsloser, ähm, damit er sich einen Computer anschaffen kann, nicht mehr dieses Darlehen wurde ihm gewährt. Das hat das äh, Landessozialgericht Bayern, war der Meinung, das könnte er doch aus seinen Gegenleistungen sich ansparen. Ja, da gab es ja eine große Chance sozusagen auf Veränderungen, ähm, weil es ja dieses äh, Urteil gab im Februar 2010, also letztes Jahr. Die ist aber von politischer Seite vergeben worden. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht ja die Arbeitslosengeld-2-Regelsätze als verfassungswidrig eingestuft und auch eine Neuberechnung der Regelsätze gefordert. Und das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber dazu aufgefordert, Zitat, die soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im Hinblick auf die Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums zu erfassen, die sich etwa in einer technisierten Informationsgesellschaft anders als früher darstellt. Aber auch nach der Berechnung der Arbeits- und -Geld 2 ii -E gesetze sieht das Gesetz weiterhin auch ja, nur rein rechnerisch sozusagen 6 Euro im Monat vor für Internet- und Online-Dienste sowie für Datenverarbeitungsgeräte und Software vor. Diese geringe Summe erstaunt insofern nicht, weil ja die ähm, als Berechnungsgrundlage der neuen e g das Verbrauchs- und Konsumverhalten des untersten herangezogen wird, also genau die Haushalte als Referenzgruppe. Jahren von einer digitalen Spaltung sind das was ne, also, ähm, unter 1.000 Euro Genau, und wir haben dann diese Studie durchgeführt, äh, also was bedeutet eigentlich das Internet ähm, für die gesellschaftliche Teilhabe von Erwerbungen. Und da sich doch ähm, zentrales Ergebnis war auf jeden Fall, dass das Internet durchaus als Medium äh, der Kompensation sozialer Ungleichheit fungieren kann. Also muss ich sich auch noch mal kurz vorstellen, wie der Alltag von Menschenarbeit der ist ja von prekären Lebensverhältnissen stark geprägt. Also der Verlust von Erwerbsarbeit bedeutet ja den Verlust einer zentralen Dimension, der gesellschaftlicher Teilhabe, das sich aber zusätzlich halt auch noch auf weitere Teilhabeformen wie soziale Nahbeziehungen, Bildung, Rechte und Kultur auswirkt. Also das Leben ist auf jeden Fall gekennzeichnet ähm, zum Beispiel von, von, der, ja, von, der, also von sehr geringen finanziellen Mitteln. Also, zum Beispiel ähm, reicht das Geld siebenmal häufiger als mit Unbevölkerung nicht für Grundversorgung wie eine warme Mahlzeit ausreichende Hinterkleidung oder eine Waschmaschine. Und hinzu kommt halt noch eine sehr große Rechtsunsicherheit aufgrund von häufig fehlerhaften oder verspäteten Bescheiden der Arge, auch aufgrund von Sanktionen. Das heißt, wenn die bis das dann richtig geklärt ist, leben die Menschen nochmal einer anderen Existenzangst und leben eventuell auch noch mit weniger Geld als nur von den, den Regelsätzen. Genau, und gerade dann, das hat sich ähm, gezeigt, dass gerade bezüglich dieser eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten, die einerseits mit Erwerbslosigkeit, aber auch mit, der, äh, geringen, mit den geringen finanziellen Mitteleinhängen, das Internet große Potenziale bietet, genau das zu kompensieren. Und ähm, zum Beispiel ähm, es erscheint das Internet als Kompensationsmedium im Bereich Kultur und Bildung, ähm, als Medium für Zeitvertrag und Freizeitgestaltung, als Medium für Empowerment im Bereich Rechte. Auch als eine alternative Einkommens- und Zuverdienstquelle, als Mittel der Tagesstrukturierung, als ein sozialer Ort und eine Heimat und auch als Raum für Solidarität oder auch als Arbeitsmittel für politisches Engagement. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass sozusagen die Teilhabepotenziale, die das Internet bietet, umso wichtiger werden die, also je häufiger die Personen sozusagen von von möglichen Ausgrenzungen und groß sein. Wenn ich zum Beispiel nicht nur wertvoll bin, sondern auch noch in einer strukturschwachen ländlichen Region, zum Beispiel in Ostdeutschland lebe, in einer Kleinstadt, dann sind die Potenziale, die das Internet mir bietet, überhaupt noch Teilhabe zu ähm, zu realisieren, genau, noch größer sozusagen. Oder wenn ich zum Beispiel mobil eingeschränkt bin aufgrund von körperlicher Behinderung oder meine Zeiten und Ressourcen sehr eingeschränkt sind, soll ich irgendwie alleine ziehen oder so. Können wächst sozusagen die wachsende teilhabepotenzialen Genau, das klingt jetzt erstmal alles soweit dann schön, aber das Internet ist, wird auch zu einem Medium der Produktion sozialer Ungleichheit, weil, man, also das, weil das Internet sozusagen nicht mehr nur eine Unterstützung und Hilfe bei der Realisierung von gesellschaftlicher Teilhabe ist, sondern ähm, zunehmend immer mehr auch zu einer Voraussetzung überhaupt noch gesellschaftlich teilhaben zu können. Also sind zum Beispiel viele Informationen außerhalb des Internets tatsächlich schwer zugänglich und in immer mehr Bereichen das wird ja auch von Kundinnen und Kunden eine Mitarbeit per Internet sozusagen verlangt. Da ist dann die AG mit der Telefonauskunft, das hat uns ein Interviewpartner erzählt. Lesen Sie das auch selber nach, es steht auch im Internet dann auch keine Ausnahme mehr oder auch bei den Nachrichten, ne? weitere Informationen auf tagesschau.de. Ja, vielen Dank. Würde ich mir angucken, wenn ich könnte. Genau, und je mehr solche Mitarbeiter tatsächlich ins Internet verlagert wird, desto schwieriger wird es natürlich, ohne um dieses Medien dann irgendwann noch auszukommen. Das bedeutet natürlich dann, dass ein nicht vorhandener oder ein eingeschränkter Internetzugang an sich zu einem Faktor sozialer Ungleichheit wird und dann auch nochmal eine weitere Dimension sozusagen der Ausgrenzung und sozialen Verwundbarkeit von Erwerbslosen darstellt, weil ja der viel oder eingeschränkte Internetzugang die eine Explosion von zentralen Lebenschancen produziert. Genau, und dann, damit könnte man, also könnte man sagen, dass Erwerbs dann sozusagen sogar von einer doppelten Ausgrenzung bedroht ist, also einerseits eine von der Ausgrenzung aus der Erwerbsarbeitsgesellschaft und auch noch ähm, von einer Ausgrenzung aus der digitalen, Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Genau, dann <lacht> haben wir aus dem Projekt heraus ähm, politisch, also haben wir überlegt, was man sozusagen sinnvollerweise politisch fordern sollte. Genau, also dass das, Ne, diese, diese digitale Spaltung selbst sozusagen, das kann so bleiben. Gefordert ne, werden muss äh, erstens dann die Anerkennung des Internets als Grundbedarf, <lacht> also lediglich die Nutzung eines Telefons heutzutage noch als Grundbedarf zu werden und bei der Breitbanddienstleistung zu berücksichtigen reicht einfach nicht aus. Zweitens müssen genauso wie Fernseher sozusagen auch Internetfähige Computer als nicht fernbar gelten und es bedarf ähm, auch der Gewährleistung natürlich der sinnvollen Technikaufstreitung, sodass Erwerbslose halt das Internet auf Orts- und Zeitprogramm nutzen können. Das könnte man durch eine angemessene Erhöhung der Regelsätze umsetzen oder auch und dann sozusagen dafür plädieren, dass zumindest individuelle Bedarfsleistungen eingeführt werden, die Erwerbslose dann bei der AG sozusagen beantragen können, um sich einen Rechner anzuschaffen. Und es bedarf viertens zielgruppen um spezifischer Computerkurse für wenig oder nicht Nutzende, die einerseits mit wenig Kompetenz vermitteln aber auch sozusagen den Nutzen, den das Internet für sie haben könnte im Alltag. Genau, und da das sich gezeigt hat, dass das Internet gerade im in Bereich Kultur und Freizeit also kostenlosen Angebote, seien es jetzt Bücher, Filme, teilweise digitalisiert, illegalisiert, irgendwie, weil das da eine große Rolle spielt für Erwerbslose, könnte man als fünftens überlegen, so wie eine Art Sozialticket für Internetangebote einzuführen, dass die sich halt nicht durch die Nutzung dieser Angebote ähm, illegal in machen müssen, die Erwerblose. Genau, so viele vielleicht erstmal von mir und, also eigentlich ja uns sozusagen, hat es ja nicht alleine gemacht, aber Kollegen die, von denen sind wir nicht erstmal Dankeschön. Gibt es noch eine Nachfrage oder Sie ja, noch? Ich Sie haben Zahlen genannt von wegen, dass so die da regelsetzt 6 Euro beträgt für die Nutzung eines Internetanschlusses oder Computers. Mhm. Gibt es da nicht vergleichbare Zahlen, was die Arbeit als Fernsehnutzung zugrunde legt oder für die Fernsehnutzung das wird ja, Also die Rundfunk- und Fernsehgebühren werden ja komplett übernommen. Also, das, das ist ja gesetzlich verbürgt sozusagen, und da müsste man halt sozusagen, würde ich halt sagen heutzutage, genau diese Logik nämlich fortsetzen und dann sagen, okay, Internetanschluss muss halt auch bezahlt werden. Also das wird Rundfunk- und Fernsehgebühren, das zählt ja als Grundversorgung mit Informationen, das ist sozusagen ein Recht, das jeder Mensch in Deutschland hat und das wird auch bezahlt. Kann man sich befreien freilassen, dann eben von den Lebenszeitgefühlen? Da war noch eine Nachfrage, bevor ich dann in die Diskussion versuche. Da kann man nach... nee? okay. Gut, ähm, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass das alles ein bisschen kontroverser ist. Ich finde das nämlich jetzt gar nicht so kontrovers, aber ja, kommen wir, noch noch wir kommen jetzt zur Kontroverse. Wir kommen jetzt zur Kontroverse. Ja. Ähm, weil mir ist jetzt sozusagen bei beiden Vorträgen aufgefallen, <lacht> dass sie beide sich von zwei verschiedenen Seiten genähert haben. Nämlich auf der einen, einen Seite, sie haben. Äh, Zahlen gehabt, sozusagen mal alte ähm, und äh, Ost-West. Und Sie haben nochmal ähm, das vor dem Hintergrund mal, der sozialen Spaltung oder sozialen Unterschiedlichkeit äh, gemacht. Mir ist in diesem Online-Atlas einfach nochmal aufgefallen, dass äh, die Internetnutzung bei Haushaltseinkommen unter 1000 äh, Euro bei 53, 54 Prozent ja. lag. Und dazu kommt noch, dass äh, bei, der, bei der Frage von den Nutzungsplanern. Mhm. Ähm, genannt, in dem Bereich der Haushaltseinkommen unter äh, 1000 Euro, die Zuwächse ähm, auch geringer waren als durchschnittlich in den anderen Einkommen? Ja, also das Problem ist, das sind ja bereits aggregierte Daten, die, die, die durchführende Markt, das durchführende Marktforschungsunternehmen gibt ja nicht den Daten Wenn man den no, neu durchrechnen würde, dann würden zum Beispiel bei denjenigen, die unter 1000 Euro Einkommen haben, sehr viele Studierende verhalten, mhm. die aber fast alle online sind. Also auch keinen Grund haben, noch Nutzungsplanung zu machen. Das heißt, wir können leider aufgrund dessen, was von, äh, in dem Online-Atlas in aggregierter Form preisgegeben wird, sehr schlecht andere Schlüsse ziehen, als die schon dort äh, sozusagen prejudiziert sind in den praktischen Unternehmen. Mhm. Ähm. Dann, das war jetzt dann eine Nachfrage, aber ich will jetzt noch ein bisschen so vielleicht die Kontroverse reinbringen. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag sehr, sehr stark auf das, das mal demokratische Potenzial abgestellt, oder nicht vor allem demokratische Potenzial, während ähm, Sie eher auf mal, die Teilhabe abgestellt haben. Also, was macht man denn? Ich würde anfangen, auf bei der Frage online denken Also, natürlich verweise ich lieber online, als dass ich dreimal zur Bank latsche. Ähm, die Frage von guten ähm, Planern, die Frage von ebenfalls von Bücherbestellung. Jetzt wäre meine sozusagen kontroverse Frage. Sie haben gesagt, die digitale Spaltung ähm, äh, ist nicht notwendig, eine äh, soziale. Ähm, ja. Und äh, Sie haben jetzt sozusagen durchaus den Ansatz vertreten, es gibt sozusagen auch eine soziale Spaltung, die sich fortschreibt. Meine Frage ist jetzt ähm, zugespitzt: Kann es sein, dass sich die digitale Spaltung, auf der einen Seite sozusagen demografisch erledigt, wenn ich jetzt mal Ihren Vortrag nehme, und auf der anderen Seite aber trotzdem eine digitale Spaltung bleiben würde, vor dem Hintergrund der von Frau England beschriebenen sozialen Hintergründe. Also vielleicht mal, das mal beide einmal sozusagen zur demografischen Geschichte und vielleicht nochmal zur sozialen Geschichte. Ähm, ich glaube, vielleicht reichen da tatsächlich die Datensätze aus. Man kann, man kann das ja so hinkonstruieren, dann auch sozusagen, also auch mit den, mit den anderen zusammen sozusagen. Ne? irgendwie sind halt irgendwie arme Personen, alte Personen, mehr Frauen, die nicht nutzen. Dann sind es halt, ne, altes Armut ist ein Frauenproblem. Das sind alte Jahrgänge, wo sozusagen voll folgenden Hauptschulabschlüsse ja auch noch viel weiter verbreitet man. Also das kann man sich ja schon irgendwie so hinkonstruieren. Das ist Gut, also, das ist ja eine Aussage die der non Also Da ist auch egal. Ich glaube, so eine, ich meine, das ist ja tatsächlich sozusagen eine gesetzlich verordnete digitale Spaltung und die wird sich ja von alleine nicht aufhören. Also klar gibt es auch Fälle, wo dann sozusagen die digitale Spaltung und die und dieses Problems sozusagen über den in indem man irgendwie Freunde und Verwandte irgendwie den Internetanschluss halt erwerbt, und Freunde bezahlen oder irgendwie ist dann irgendwann noch mehr Computertafeln gibt, irgendwie gute Leute sich. Aber das, ist ein, cool, aber das ist dann eine Frage, wen man da in der Verantwortung sieht, dann letztendlich. Ne? Ich würde halt sagen, es kann nicht sein, dass das sozusagen ähm, individualisiertes Problem wird. Mhm. Ich glaube, ein, ein anderes Problem ist ja, also man kann ja sozusagen diese digitale Spaltung, die hat, das hatten Sie ja auch kurz angesprochen, das hat ja sozusagen auch noch eine zweite Ebene. Also der Nonline Atlas guckt ja sozusagen, dieses auch auf einer Ebene an sozusagen. Da geht es ja tatsächlich nur um den um den Technikzugang. Die Daten sind natürlich auch schwierig sozusagen. Also wenn ich jetzt eine Familie mit fünf Personen habe, zum Beispiel, es gibt einen Internetanschluss und einen Rechner, die Person gefragt und sagt, ja, ich habe einen Internetzugang, kann aber vielleicht nur, weil es so viele Leute sind oder warum auch immer, irgendwie eine Stunde am Tag in diesem Rechner nutzen und würde ich ihn lieber anders nutzen wollen. Das, das ist ja die Befragung auch gar nicht differenziert genug. Also ich glaube, da müsste man tatsächlich nochmal eine differenziertere Befragung durchführen und die Personen dann auch einmal fragen, sozusagen, was genau sie eigentlich schon Zugang haben und inwiefern das auch ihre Nutzungsverhalten beeinflusst. Und, ähm, und, es gibt ja, und dann müssen wir halt irgendwie nochmal überlegen, gibt es ja auch sozusagen eine qualitative, also es auch eine qualitative Spaltung sozusagen, wer nutzt eigentlich wie das Internet und dann ist halt einmal auch die Frage, okay, was haben die Leute für Interessen. Aber ja auch, was gibt es eigentlich für Angebote? Also ne, wenn zum Beispiel, das könnte man sich auch vorstellen bei älteren Menschen, ähm, dass das Internet sozusagen, das, was die, wofür sie sich interessieren, das ist diese Angebote nicht gibt. Und dann ist ja das Internet als Struktur sozusagen ein Problem. Also dann kann man das halt auch nicht so individualisieren. Also da muss man sich halt auch fragen, okay, wer ist eigentlich im Internet wie repräsentiert, woran liegt das, dass sie, also, ne, und wenn das, so, also das, das reproduziert sich ja noch immer. Also wenn möglich ist, also, ne, viele jüngere Leute im Internet sind, oder berufstätige. Man findet zum Beispiel auch Erwerbs, wenn uns da das, das Internet sozusagen die Angebotsseite anguckt. Man findet speziell für also wenig Angebote im Internet und wenn halt klar Jobbörsen, logisch, die sollen ja auch alle wieder arbeiten gehen. Und zum Teil noch ähm, ähm, so Rechtsgeschichten, also das sind besonders also dann, was das ich ist oder bestimmte so, Foren, wo die sich gegenseitig unterstützen. Aber ansonsten findet man da speziell für Erwerbsnutzung nichts. Es gibt ja zum Beispiel in Spanien, weil ja die Amtsgrundquote da sehr hoch ist, gibt es da jetzt ähm, quasi Facebook für Erwerbsnose. Parabok heißt das. Also, sowas könnte man ja auch denken, sozusagen. Also, man könnte auch das, also die Frage muss man, glaube ich, auch nochmal stellen an der Stelle. Ja, ob ich das jetzt alles zusammenkriege, war zu bezweifeln. Ähm Grundsätzliche Frage, und jetzt verlasse ich einfach mal den wissenschaftlichen Bereich, weil es jetzt tatsächlich um Werturteile geht. Jetzt geht es darum, ähm, wem wollen wir was, in welcher Form, in welcher Menge zugestehen. Und nebenbei gesagt, wer bezahlt ist. Aber das ist, glaube ich, eine Thematik, die wir hier nicht lösen können. Deswegen würde ich das noch nicht adressieren. Ähm, also. Und warum wollen wir das diesen Leuten zugestehen? Und das ist ja der Punkt, den Sie machen: Nur der Zugang zum Internet oder? Das wäre unfair. Der Zugang zum Internet, nicht das ich Schreiben aus dem Protokoll. Der Zugang zum Internet ist. Naja, da werde ich dann doch ein bisschen unfair, weil Sie es letztendlich so sagen, ist Garant für Teilhaben. Das ist deutlich. Ich auch nicht das ist natürlich eine Voraussetzung. Auch das ist kumm. Teilhabe ist meines Wissens noch immer etwas Soziales und nicht Technisches. Aber, aber das ist ja sozusagen, wir leben ja in einer Gesellschaft sozusagen, wo das soziale technisch vermittelt ist. Also, ich, also diese Dichotomie die auch zu machen zwischen Offline- und Online-Welt sozusagen, das ist ja, glaube ich, macht ja. Viel ja, gut, so. aber wenn Teilhabe möglich ist, ohne dass man technische Möglichkeiten nutzt, es ist schon ein erheblicher Sprung zu sagen, und trotzdem müssen wir es zur Verfügung stellen. Denn es ist keine notwendige Bedingung für Teilhaben. Wenn das so wäre, wenn wir sag ich mal, alle wie in Finnland 100 Kilometer voneinander entfernt wohnen würden und soziale Kontakte, wenn also man lange Wege unternehmen will, auf dem ländlichen Raum tatsächlich fast nur noch technisch vermittelt funktionieren und nicht face-to-face dann könnte man aus dieser Situation heraus sicherlich mit einigen guten Gründen argumentieren, dann ist es womöglich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das die Menschen können, wenn sie es selbst nicht können. Aber in einer Situation, wo das gar nicht gegeben ist, halte ich das für eine schwer zu, zu rechtfertigende Forderung, weil ähm, damit ja... Und ich lasse ausdrücklich die Frage der Finanzierung beiseite, aber grundsätzlich erstmal Ressourcen gebunden werden müssen, die an der Stelle fehlen. Denn dass es eine Ressourcenknappheit gibt, Sie wissen das also nicht besser als ich, als, als äh, Vertreterin in einem Parlament, wenn es um Haushaltsdebatten geht, ähm, dass es diese gibt, äh, ist offensichtlich. Und ich denke, in einer Gesellschaft, und da sind wir bei der Diskussion, die wir vorhin geführt haben, in einer Gesellschaft, in der Ressourcenknappheit besteht, also in jeder realen Gesellschaft ähm, und nicht in irgendeiner Utopie, ähm, muss sich eine Gesellschaft darüber verständigen, wofür sie diese Ressourcen ein ver ver ver verbrauchen möchte. Und es ist tatsächlich so, wie es auch in den in der letzten, in, der letzten, in der vorherigen Panel in diesem Raum gesagt ist. im Moment gibt es eine, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die es schafft, also dadurch, dass sie dieses Medium sehr gut nutzen können, offensichtlich hohes äh, ähm, Potenzial zur Mobilisierung äh, untereinander besitzt, ihre, ihre Themen vor allem hinsichtlich auch von, von Fragen der, der Mittelzuweisung, der Mittelverteilung, der Mittelallokation, äh, der Fragen der Gestaltung von, von Rechten äh, in, den, äh, in, die, in die politische Debatte zu bringen. Und manchmal kann man den Eindruck haben, dass äh, es wirklich wichtiger ist, eben eine Breitbandverbindung zu haben im Vergleich zu, ähm, dem Thema, das ich noch kenne, weil es mich betroffen hat, Lernmittelfreiheit oder sowas. Also da, da verschiebt sich etwas, weil mit dem Internet alleine wird man niemand glücklich. Schauen Sie nochmal die Thematik, die auch schon mal angesprochen hat, Internet und Schule wurde hier an anderer Stelle auch schon mal, glaube ich, in einer der Keynotes also wenn Sie mit Lehrern sprechen, dann wissen die gar nicht mehr, wo sie das ins Curriculum reinpacken sollen. Vielleicht wäre es außerdem klüger, den Kindern erstmal was über um Statistik beizubringen, dann können sie Risiken besser abschätzen, dann können sie auch manches im Leben besser schaffen. Oder es wäre mal wichtig, die Internetnutzung ins Curriculum wirklich einzubauen, dass man zum Beispiel darauf hinweist, dass es eben nicht nur von Büchern gibt, sondern dass das Internet die Literaturproduktion massiv verändert hat. Und passiert alles nicht wo, wann auch. Ähm, Weil halt schlicht und ergreifend für Bildungsprozesse allgemein Geld fehlt. Und da denke ich jetzt einfach nur, Technik hinzustellen und sagen, jetzt nehmt es. Da brauche ich dann nur einen Blick in Markt Warschau um zu sehen, das funktioniert so. Das heißt, da muss man etwas da muss man etwas qualifizieren, glaube ich, ein bisschen genauer nachdenken und nicht einfach nur so sagen wir müssen ressourcen zur Verfügung stellen die Welt ist gut das ist, so ist es einfach halt. ich würde gerne sagen bevor der junge Mann und der junge Mann rankommt äh, und der junge Mann rankommt <lacht> und dann sagen wir können auch noch zitierte Reden das machen dann kommen wir ganz schnell dran nein ich würde es jetzt unglaublich viel Spaß machen an dem begriff äh, weiter zu debattieren das ist jetzt keine Vorgabe was heißt eigentlich teilhabe ja. ähm, weil ja, nur, nur sozusagen zur Anmerkung hätte ich eine leicht andere Einschätzung, mich vielleicht wenig überraschen, ob ich das Internet so teilhabe gehört. Ähm, also sozusagen das fände ich sozusagen jetzt den, den spannenden Punkt sozusagen habe, aber wie gesagt, das war jetzt nur eine Anmerkung von mir, man kurz haut Zuerst der junge Mann dort oben, dann der junge Mann, dann der junge Mann und dann die. Und gucken wir mal, das ist das irgendwie ein Problem. Es hätte mir jetzt schwer, nicht emotional zu sein, aber ähm, versuch es mal sachlich. Ähm, Natürlich sind die Leute, die das Internet nutzen, in den äh, sozusagen etwas schwierigeren Schichten oder in der, vielleicht sogar in der Masse nicht politische Nutzer. Äh, das war ja einer der Kernaussagen, die Sie versucht haben, statistisch zu belegen. Daraus den Umkehrschluss aber zu ziehen, dass sozusagen das Internet nicht als Basisvoraussetzung ist für politische Teilhabe, finde ich ganz schön gewagt. Ähm, und zwar einfach daraus, dass sozusagen. Ähm, natürlich kann jemand, der keinen Zugang hat, äh, aber auch e eventuell diese Potenziale nicht nutzen. Äh, um es mal anders zu formulieren, nur weil die meisten Menschen auch, ich äh, habe mal sozusagen schwer, wenn ich das also Wort benutze, aber ich benutze jetzt einfach mal Unterschichten, äh, gucken RTL und RTL2. Nichtsdestotrotz sagen wir, es ist aber demokratisch notwendig, auch, dass auch diese Leute sozusagen Fernsehen haben. Und wir erachten sozusagen zurzeit das Fernsehen als einen als wichtige Institution mit Verfassungsrang, wo wir sagen, diese Institution muss gesichert werden, nur dann haben sie eine demokratische Teilhabe und das gesamte Medium Internet, was ja das E-Fernsehen inkluiert inzwischen, also das komplette Fernsehen kann ich über das Internet bekommen, das ist aber kein demokratisches Medium, weil es von der Masse nicht für demokratische Prozesse oder Teilhabe, und wie auch immer man diese Teilhabe definieren mag, genutzt. Das ist ja sozusagen eine so gewagte, abwegige Theorie. Also ich würde sagen, wenn ich mir wenn anschaue... ich äußert hätte. Ich okay, ich habe sie so verstanden, aber also ich, ich sehe das Internet als den zentralen Bestandteil, wie sozusagen man sich schnell, wenn man Interesse hat, wie man, man sich schnell politisch beteiligen kann, wie man an Kommunikation teilnehmen kann in dieser Gesellschaft, wie man politisch sich äußern kann. Ähm, Sicherlich, wie gesagt, tun das nicht alle, aber aus dem grundschluss daraus darf man nicht ziehen, dass deswegen sozusagen das nicht die absolute Notwendigkeit für jeden ist. Und die Finanzierung ist ein Witz, weil ähm, sozusagen die Kosten, die für die Infrastruktur des Internets äh, notwendig sind, sind wesentlich geringer als die, die für die Infrastruktur des Fernsehens notwendig sind. Oder mit anderen Worten, man könnte es sowohl über die Struktur des Fernsehens leisten, also Kabel zum Beispiel, aber, aber eben auch die über die Telefone. Unterschied. Ja, also das ist sozusagen alles. Ähm, Sozusagen, also Kosten, wenn wir sozusagen Kosten, als dann muss man auch fragen, ja, das ist es vielleicht, also das ist ja auch ganz schön für diese Menschen zu ernähren. Vielleicht sollte man das auch einstellen, weil also, nein, also entweder wir akzeptieren sozusagen gewisse Menschenrechte und halten sie für absolut also, ja, und dann müssen wir sie bezahlen, und so viel kosten machen oder eben nicht. Aber ich glaube, sie sind notwendig und äh, mir tut es auch in den Augen weh, dass sozusagen viele Leute eben nur Facebook-Famil spielen, aber ich glaube, dass wir genug daraus gewinnen, aus diesem 1% an Menschen, die sozusagen das für politische Zwecke nutzen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich sehe gerade sozusagen, es ist auch ein fundamentaler Unterschied zwischen diesen Fernsehen. Sie haben gesagt, ja, das Fernsehen hat man auch früher mal geglaubt, in Ihrem Vortrag, da würde ich eigentlich auch schon was sagen, hat man auch soziale Utopien angesetzt mit dem Fernsehen wird alles demokratisiert. Stimmt, und ja, stimmt auch, dass die nicht eingetreten sind. Aber der Rückkanal, den Sie angesprochen haben, den man im Fernsehen mal angedacht hatte, was ja auch bis heute tatsächlich auch realisiert ist über Call-in-Shows, wo man ganz viel Geld zahlt, oder irgendwie, ich kann bei Werbe-Millionär irgendwie den Superstar wählen oder so, über Telefon 50-Cent-Beiträge, das ist ja im Internet total in der Struktur anders, ja, weil das ist ein von der Natur aus dezentrales Netzwerk, wo sozusagen ein Peer-to-Peer-Netz ist. Es ist eben keine hierarchische Struktur mehr, nicht mehr das klassische Hörer-Sender-Empfänger, sondern es ist ein... Ähm, äh, vom, vom Empfänger zum Empfängerkommunikation und das verändert alles. Und äh, das heißt nicht, dass es zwingend immer zu Demokratie und immer zu einem Paradies führen wird, aber es ist sozusagen deswegen auch zwingend erforderlich, dass jeder daran teilnehmen kann, wenn das unsere zentrale Kommunikationsinfrastruktur ist und das ist sie bereits. Und das zu leugnen, äh, da können Sie jetzt auch sozusagen noch so viele Grafiken ranholen oder Statistiken, dass irgendwie gewisse Teile der Bevölkerung noch nicht da drin sind. Das ist mir völlig eh wurscht. Es ist entscheidend, dass die wichtigen Teile der Bevölkerung drin sind und die wichtigen Teile der Bevölkerung, die sozusagen politische Entscheidungen treffen, und ich muss dann in dem Moment, in dem, Moment, in dem die wichtigsten Teile der Bevölkerung drin sind, muss ich als Bürger einfach aufgrund meines um Menschenrechts auch ein Recht auf Zugang dazu haben. Also da gibt es dann für mich Ich nicht. merke, es wird jetzt total kontrovers, ich merke auch alle nicht alles nicht melden wollen. Ich würde trotzdem gerne versuchen, wenn es irgendwie geht. Ja, noch die, die drei, die sich zunächst gemeldet haben, dann hier vorne nochmal, dann gehen wir nach hinten zum nächsten Mal. Das heißt, irgendwie so richtig, dass alle zu Wort kommen. Das sind typischerweise ein kleiner Teil. Sie sind dran. Ja, also ich bin nun seit vielen Jahren notorisch davor, vor den dem Netzutopismus zu warnen. Da sind wir auch völlig einig, nicht, dass es automatisch Emanzipation, Bildung und so was. kommt. Ist natürlich nicht dann auch das mit der dezentralen Struktur, äh, stimmt nicht so richtig, okay, macht aber nichts. Ja? Was mich zunächst mal verwundert hat, ist, dass, dass Sie von jemandem, der ähm, so viel Wert darauf legt, als Wissenschaftler aufzutreten, sozusagen einen Satz in den Mittelpunkt gestellt, der eigentlich ein absoluter Nullsatz ist. Ne? Sie sagen, sozusagen, Mediennutzung oder Nichtnutzung oder Technologienutzung, die ist sogar Ausdruck von individuellen Kosten-Nutzen-Kalkülen, also von neoklassischen... Ar Ökonom, ist das ja sowieso die Prämisse, die ja allen zugrunde liegt. Also sie haben damit gar nichts gesagt. Wenn sie sagt, ja, natürlich auch Leute, die zum Beispiel in der Situation von Hartz-IV-Empfängern sind, für die ist das natürlich Ausdruck von einer individuellen Kosten-Nutzen-Kalkulation, die führt halt dazu, dass wir eben wohl oder übel aufs, aufs Internet verzichten. Also sie sagen damit nichts zum Beispiel über soziale Notlagen. Ja, wenn Sie sagen, es ist Ausdruck eines, einer Kosten-Nutzen-Kalkulation und nicht etwa von einem, eines sozialen Problems. Es ist völliger Unsinn, wenn Sie das sagen. Ja? Äh, was, was das, was das äh, äh, Res Ressourcenproblem angeht, ja? Sie gehen davon aus, dass das ein Nutzungsspiel ist, aber es ist nun mal tatsächlich so, dass ganz viele äh, Entscheidungen, vor denen wir sozusagen in der Volkswirtschaft stehen oder in der Gesellschaft, keine Nutzungsspiele sind. Nicht? Also, man kann sehr wohl dafür argumentieren, dass einfach sozusagen ein universeller Netzzugang, ich meine, es muss ja niemand, es wird sicher immer Leute geben, die es auch nicht wollen, das soll man die lassen, ja? aber es muss jeder das, im Prinzip die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Ich bin der Meinung, dass das kein Nullsummenspiel ist, abgesehen davon, weil die Grenzkosten sozusagen eines zusätzlichen Netzzugangs, die sind eigentlich Weitgehend bedeutungslos. Das ist wirklich nicht die große Sache. Nicht? Also, das ist, Netz das ist eine Infrastrukturgeschichte, das muss man flächig ausrollen, ja? das kostet Geld, aber der einzelne Zugang, ja, die Grenzkosten des einzelnen Anschlusses, im Grunde muss man das sowieso die Hardware schon überall liegen haben, es ist aber ja praktisch nur noch die Aufgabe, die zu aktivieren und die, die gut, ich meine, das ist die Elektronik für die Endgeräte, das ist auch, auch nicht die Welt. Nicht? Also, das, das halte ich für kein valides Argument, also auch ökonomisch für kein valides Argument, ja. Und äh, wenn Sie, wenn Sie äh, äh, hier Face-to-Face-Kommunikation, die technisch vermittelte Kommunikation gegenüber, ist es ja nicht ganz richtig. Ich meine es ja nicht so, dass, dass die Leute, mit denen wir kommunizieren möchten, alle sozusagen mit uns in einem Raum leben, nicht? Die leben ja doch schon manchmal irgendwo entfernt. Äh, auch Straßen sind eine technische Infrastruktur, ja. Und ich würde das Internet einfach auf die gleiche Ebene heute stellen wie der, der Straße. Nicht? Man kann ja auch sagen, wir brauchen ja eigentlich keine Straße oder sowas. Nicht? Also das, das ist einfach das, was sozusagen eine Gesellschaft für eine Kommunikationsgemeinschaft, also in öffentliche Plätze, öffentliche Straßen, und das ist eben auch heute, glaube ich, ein öffentliches Internet, auch wenn es längst nicht alle die utopischen äh, Wirkungen hat, die man sich davon versprochen hat. Also ich, Sie rennen damit bei mir offene Türen, weil ich schreibe, seit vielen Jahren gegen diese, diese utopischen Erwartungen an. Aber deshalb kann man, glaube ich, trotzdem auf einer vernünftigen, realistischen Basis sehr gut dafür argumentieren. Ich glaube, die Frau Englert hat auch gute Gründe dafür gebracht, dass, dass äh, tatsächlich jeder das haben Es dreht sich zunächst mal nicht um utopische Erwartungen, sondern einfach für eine äh, signifikante Gruppe von Leuten, die wir sozusagen da nicht aufwählen, insbesondere auch für deren Kinder die Möglichkeit, sozusagen an, an der heute eigentlich normalen Kommunikation teilzuhaben. Und auch das, was, äh, was Sie äh, vorhin sagen, man muss mal genau fragen, was heißt eigentlich Zugang zum Internet? Nicht? Also das ist natürlich so, die Kids, die zum Beispiel hier im Wedding in den äh, Internetshops rumhängen, ja, die haben wahrscheinlich zu Hause schon einen Computer, aber da sitzt meistens der Papa dran oder, oder irgend sowas. Oder sie wollen da vielleicht auch eine Art von Kommunikation pflegen, die zu Hause vielleicht nicht so wohl gelitten ist und so weiter und so fort. Also das muss man mit den Betranken, man muss dann also auch sozusagen solche Umfragen hinterfragen, also darauf hin, wie sind eigentlich überhaupt die Antworten zustande gekommen. Das sehen wir noch und dann... Beide und dann gucken wir mal eine nach ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich, ich glaube, wir können uns ja halt vermutlich sogar darauf einigen, äh, zu sagen, dass so ein, äh, also dass es naiv wäre zu glauben, äh, eine rein technische Teilhabe führt automatisch zu mehr Partizipation. Genauso wie ich denke, dass wir uns auch darauf einigen können, was Sie in, in dem letzten Panel aus dem Publikum herausgesagt haben, dass es naiv wäre zu sagen, äh, wenn es immer mehr E-Government-Angebote gibt für das automatisch zu, zu einer demokratischeren Gesellschaft. Aber die Frage ist doch dann, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit das so wäre, damit man das in, in diesem in progressiven Sinne nutzen kann? Ne? Und das ist ja eine Frage, die, man, also die wir gemeinsam dann beantworten müssten. Frau Genau. Denken noch nochmal, irgendwie, weil sie vehement behaupten zu dass es tatsächlich keine Voraussetzungen. Also einfach mal das Beispiel sozusagen: In Skandinavien wohnen wir alle irgendwie 100 Kilometer entfernt. Kein, kein Erwerbslose können sich das leisten, von Berlin nach München zu fahren, und Freunde zu suchen. Also gerade mit diese Mobilitätskosten, das können sich einfach nicht leisten. Und da ist das natürlich mit dem Internet sozusagen, also dann macht es ja Sinn, sozusagen das technisch zu vermitteln. Oder auch, wenn man sich die Nutzungszahlen anguckt, was weiß ich bei den bei den jungen wenn die Durchdringung haben von 98 Prozent und dann ist dann ein, also dann bin ich irgendwie nicht bei Facebook, also da bin ich raus. Also, das muss, ne, also, das muss man, also von daher dann, und dann ist es eine Voraussetzung. Ne? Also wenn meine komplette Klivung bei, bei Facebook ist oder was weiß ich, welchen Social Networks und ich bin die einzige Person, der nicht dran ist, die gratulieren mir nicht von mir zum Geburtstag. Das läuft, halt, das, das läuft halt darüber und wenn es da nicht eingetragen ist, dass ich Geburtstag habe, dann habe ich nie Geburtstag. So. Und mit der Finanzierung finde ich so halt gerade in, in Bezug auf die Arbeitslosengeld 2-Regelsätze, ich finde, das ist eine Versicherungsleistung, also, ne, ich meine, das sind irgendwie ja auch viele menschen die einfach 20 30 jahre ne, Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben und, da braucht man, also, und dann finde ich ist das schon das mindeste sozusagen dass sie da nicht nach der zeit jetzt irgendwie nicht mehr, mehr den internetanschluss leisten können und das ist natürlich eine normative entscheidung ähm, wie man ressourcen eines ist natürlich immer dann eine frage für die Jury. das ist ganz klar so. genau ach, ganz kurz nur irgendwie weil sie mich immer versuchen darauf zu reduzieren dass ich einfach nur den technischen Zugang fordern würde, das ja dann. Also mit, diesen, ne, also mit Medienkompetenz und irgendwie auch dann den Nutzen zu vermitteln, also ganz so, wie ich es durchdacht habe, haben wir es vielleicht doch nicht. Ja, das sind viele Sachen. Ähm, bis vor wenigen Monaten habe ich in Berlin gewohnt. Ähm, in Berlin kann man, konnte man zumindest bis zu den Daten da ist zu diesem Zeitpunkt, ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht. Ein Internetzugang bei Kabel Deutschland, das Kabel, in fast allen Häusern verlegt, für 10 Euro karten Breitbandabschluss. Ein mega Nach der Auffassung der Bundesregierung ein Breitbandabschluss. Das ist nahe bei den 6 Euro Regelleistung. Das nur als, kleines, als kleine Anmerkung. Es ist ja nicht so, dass genau das ökonomische Argument wurde ja auch genannt. Die Kosten sind ja beileibe nicht mehr so hoch, als dass das nicht finanzierbar geht. Und ähm, möglicherweise, man kann zwar nicht immer auf den Markt hoffen, aber möglicherweise wird ein bisschen mehr Konkurrenz in diesem Bereich die Preise auch noch nur kurz glaube, Das ist allerdings eine utopische Erwartung. <lacht> da, muss ich, da muss ich Ihnen widersprechen. Wir sind, Sie sind noch ein bisschen älter als ich, deswegen können Sie es noch besser äh, beurteilen. Denken Sie mal daran, was äh, 1980 zum Beispiel die, die Einheit Telefon übernimmt. Das kann ich Ihnen sehr gut erklären, wann ja. das geht. Da haben wir vorhin in dem anderen Panel. Ja, aber die Tatsache ist, dass die Preise für Telekommunikation gesunken sind. Ja, ja, das wissen wir. Und ich kann Ihnen genau Lass erklären, weshalb. Lassen Sie mich jetzt mal, also, du wir haben ja am alle ähm, gewartet das wäre, glaube ich, ganz gut. Über die Frage, ähm, ob äh, das ein Nullsatz ist äh, mit dem Nutzen, da will ich mich mit Ihnen streiten, weil das wäre eine Diskussion, die, ganz andere, die, ganz andere, die ganz einen ganz anderen Rahmen braucht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das nicht nur ein, das nicht nur ein Ansatz in der Ökonomie ist, sondern in großen Teilen der Soziologie und durchaus gute Erklärungskraft für individuelles Handeln hat. Was nicht heißt, das habe ich vielleicht ein bisschen unterbelichtet und deswegen will ich es gleich mit sagen, was nicht heißt, ist natürlich... Die Entscheidungen, die man trifft, nicht nur sozusagen von einem selbst determiniert werden, sondern natürlich von, der von den Umständen. Das ist natürlich ganz klar, und das, wenn wenig Ressourcen da sind und die von die hier genannten Hartz 4 oder ALG 2 empfänger haben definitiv natürlich geringe, geringe Ressourcen. Müssen sich natürlich sehr genau überlegen, wofür sie auf, äh, aufgewendet werden. Da, da, da, da, das will ich gar nicht beschreiben. Ähm, das, was Sie gesagt haben, davon war ich nicht ganz entschieden. Erstens mal würde es nicht, mir nicht ein Traum einfallen, den Satz äh, äh, zu äußern, den Satzteil zu äußern, wichtige Teile der Bevölkerung. Das halte ich für, für wichtige Teile der Bevölkerung, das haben Sie also wortwörtlich gesagt. Ja. Genau das ist das Problem der dieser derzeit, derzeit, derzeitigen Debatte, dass sich nämlich eine gewisse Community als den wichtigen Teil dieser Bevölkerung ansieht. nicht von der Community, sondern von Politikern, von äh, Spiegelanlagen? Ja, weil sie Getriebene sind. Das werden Sie noch besser beurteilen können als ich. Weil da natürlich im Moment die Möglichkeit herrscht, unglaublich die Agenda zu setzen, zu setzen. Ob das wirklich so wahnsinnig wichtige Probleme sind, das sei noch mal dahingestellt. Ähm, aber nochmals, ich glaube, man sollte nicht unterteilen zwischen wichtigen und unwichtigen Teilen. Und das würde mir zumindest, obwohl ich sicherlich kein äh, sehr linker Mensch bin, definitiv nicht über die Lippen kommen. Ähm, und der, Sie haben den, den Punkt einfach nicht verstanden mit dem Bürgerfernsehen. Ähm, die Utopie war tatsächlich, dass es einen Rundkanal gibt. Und es gab, es gab natürlich... Bürgerfernsehen, wo die Leute im Dorf, in der Stadt, in der Gemeinde, in der Kommune oder wie auch immer, Fernsehen füreinander machen wollten und aufeinander reagieren wollten. Und was ist daraus geworden? Nichts, bekanntermaßen. Möglicherweise könnte man argumentieren, die Struktur des Mediums taugt dazu nicht. Nur, wieso sollte irgendeine andere Struktur besser dafür taugen? In der Struktur selbst steckt es auf jeden Fall nicht drin. Und die Tatsache... Ähm, dass die in allen äh, äh, Untersuchungen, die ich zumindest kenne, eben der Mitmachaspekt im Internet hinter, hinter, hinter, deutlich hinter dem konsumtiven, part, äh, passiven, rezeptiven Aspekt zurückfällt. Spricht doch dafür, dass dieses Medium eher Menschen auch in diesem Bereich so anspricht, dass sie es auf, diese, auf eine eher passive, rezeptive Art und Weise verwenden. Nochmal, ich habe diesen kausalen Fall nicht so, nicht, so, nicht so dargestellt, wie Sie das mir unterstellt haben. Ich habe nicht gesagt, man soll den Leuten es verweigern, weil, weil, weil sie es nicht nutzen. Ich habe nur gesagt, dass es keinen Grund gibt, den es zu finanzieren. Weil, weil politische Partizipation, und das machen uns derzeit hunderte Millionen Menschen sehr deutlich, politische Partizipation funktioniert anders. Und hat was mit Risikobereitschaft zu tun oder auch einfach mal den Hintern hochzukriegen, um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, politische Partizipation heißt sich zum Beispiel auch, eine bestimmte, an eine bestimmte Sache äh, dauerhafter, glaube ich, zu binden, als das die projektorientierte Arbeit im Netz äh, darstellt. Gehen Sie in den äh, Ortsverein. Nicht unbedingt der Linken, aber... Danke, auch. <lacht> äh, <lacht> <lacht> <lacht> Arbeiten Sie bei einer NGO mit? Die gab es im Übrigen vor dem Internet und zwar sehr erfolgreich. Also politische Partizipation und Teilhabe am politischen Meinungsbildungsprozess ist ohne Technik möglich, wenn man das will. Und darum geht es, wenn man es will und bereit ist, diesen, den, den dafür notwendigen Aufwand zu treiben. Dafür ist Technik hilfreich, zuweilen, aber keine notwendige Bedingung. Und deswegen ähm, ist die Argumentation, dann bin ich auch mit dem Satz fertig, die Argumentation, wir müssen die digitale Spaltung, die meines Erachtens, wenn man zumindest so mit den Zahlen Cloud schenkt, ein Verein ist, der sich in den nächsten paar Jahren auswachsen wird. Mit Härten, die man sicherlich auch adressieren können sollte. Aber die Argumentation, die digitale Spaltung muss geschlossen werden, der Staat hat die Pflicht, hier etwas, hier etwas bereitzustellen. Damit die Menschen politisch partizipieren können, bricht doch in dem Augenblick zusammen, wenn sich das von selbst löst. Aber wenn reduziert, also nur mal einfach Kultur, ich, ich habe das ja nicht reduziert auf politische Partizipation, ja. also einfach gesehen. Ja, ja weil das geht aber genauso, das geht aber auch, also sie können in den Verein gehen, sie können, sie können, sie können selbst eingründen, sie können irgendein, irgendeine, eine, eine, ein, ein, was weiß ich, also das, was Menschen seitens sie getan haben, ohne Technik. Vereinigung? Okay. Ich habe jetzt noch mal drei Wortmeldungen, dann würde ich gerne noch mal versuchen wollen, also mit einen Blick auf die Uhr, und damit Sie beide auch noch mal Schluss machen haben, dass man diesen Aspekt Teilhabung in der Frage von mir noch mal versuchen, vielleicht zu fokussieren, und würde dann vorschlagen, wir machen jetzt die drei Wortmeldungen noch, und um sozusagen mein Versuch auf Teilhabe zu Nochmal ein bisschen äh, zu fokussieren. Sie beide nochmal die Antworten, damit nicht irgendjemand sich nachher beschwert, er hätte einen Wurst zu wenig über ein Bier zu wenig bekommen. Ähm, dann muss man ja auch mal ja, sagen. Ja. Der Junge. Dann kann, der der der kann, der kann äh, kommen Sie, weil, ja. der, das ist für sich, den, weil es sich für den Jungen mal erledigt hat, doch noch auf die Redeliste, aber zunächst ist der Junge. Ja. Das hat auch schon fast erledigt, weil er hat ja zum Schluss noch deutlich gesagt, also Internetanschluss ist ja keine Voraussetzung für nur eine Partizipation in irgendeiner Weise. Wer einen Internetanschluss braucht, um jetzt in einer politischen Arbeit mitzumachen oder an irgendwas anderem teilzunehmen, ist einfach mal zu voll aus dem Haus Also hat ja vorher auch funktioniert. Der Internetanschluss ist nicht die Voraussetzung, der ist nur ein Werkzeug. Die Voraussetzung das ist das Interesse. Ähm, ja. äh, dann, der Robert Oben nochmal, und dann Sie und... Es geht. Ja, klar Also erstens, das mit diesen wichtigen Teilen der Gesellschaft, habe ich glaube, ich war missverständlich, weil ab dem Moment, ab dem, sozusagen ein, ab dem sozusagen ein Teil der Gesellschaft Zugang hat zu einem Medium, worüber sie kommunizieren kann, darf es nicht exklusiv sein. Das war der ganze sozusagen, Aspekt, den ich sagen wollte, sondern dann sollte es jedem zugänglich sein. Der zweite Aspekt sozusagen ist, okay, klar, früher Politische Kommunikation funktioniert wunderbar ohne Internet. Und klar, ich kann immer Revolutionen starten auf die Straße. Hier sehen wir in Nordafrika, Nord, äh, äh, dass sozusagen Menschen ihre Revolution tatsächlich auf der Straße führen, und ja. nicht im Internet. Das ist auch äh, Common Sense und da stimme ich ihm vollkommen zu. Wo ich nicht zustimme und auch hier nicht zustimme, ist sozusagen ähm, die Idee, dass äh, quasi im Internet keine politische Kommunikation oder keine politische Teilhabe stattfindet, nur weil sie früher klassischerweise äh, analog stattgefunden hat. Ähm, ich bin nun Mitglied einer Partei, die sich ausschließlich digital kommuniziert und äh, organisiert. Äh, die ist überhaupt, dabei überhaupt gar nicht möglich, quasi Mitglied zu sein, ohne Internetzugang zu haben oder zumindest irgendwie Teilhabe zu haben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Parteienlandschaft schaut, die in Deutschland sozusagen noch existiert, dann stellen wir fest, dass die einzige Partei, die sozusagen noch es schafft, junge Menschen zu gewinnen, tatsächlich diese junge Partei ist und vielleicht noch ein bisschen die Grünen. Ähm und wir zunehmend muss ich sagen. Okay, okay, ja, Partei. Ja. Aber ja. ja. ich mich auch in, mit, in, mit diesen eben gerade kurzfristigen Angeboten projektorientierter arbeiten, weil das ist nämlich das, was attraktiv ist, sozusagen. Ich möchte kurzzeitig mal ein Jahr in einem Projekt sein, ich möchte mal gegen das Kohlekraftwerk an der Ostseeküste sein, ich möchte mich hier mal engagieren, muss aber nicht, möchte aber nicht sieben Jahre lang mich erstmal sozusagen durch diverse Ortsvereine ab, ab, abarbeiten und abbügeln, bevor ich dann sozusagen irgendwann mal auch mal mitreden kann auf einem Landesparteitag. Sondern warum ist sozusagen diese ganzen hierarchischen Strukturen, die wir aus der Vergangenheit kennen und damals, ja, richtigerweise die einzige und vielleicht sogar die beste Organisationsform war, die es damals gab für so große Mengen, heißt ja aber nicht, dass das zwangsweise auch in der Zukunft immer die beste Möglichkeit ist. Wir haben in der Wikipedia gesehen, auch wenn dort nur 1.000 oder 3.000 Leute tatsächlich aktiv den aktiven Kern bilden, aber dort können... Kurzzeitig, in Anführungszeichen, jeder mitmachen, und wir können sozusagen unglaublich große Menschenmengen zu dieser dazu ähm, befähigen, sich einzubringen. Ähm, und ich, mir ist es halt auch ganz wichtig zu sagen, ähm, natürlich sind das immer nicht die Massen und natürlich ist sozusagen eine Utopie, wenn man jetzt irgendwie von diesem. Atme, es muss nicht immer alle sein, damit es gerechter ist. Und mir reicht es schon, wenn ich es schaffe, also ich da kann ich ganz kurz meiner Biografie, ich bin aus einer dieser Unterschichtenfamilien und hätte ohne das Internet niemals diesen Bildungsgrad mehr aneignen können. Ich wäre wahrscheinlich auf aufs Gymnasium gekommen und ich hätte niemals sozusagen Studium ergreifen können, wenn ich nicht sozusagen diesen Informationszugang gehabt hätte, weil mir das einfach so viel Mehrwert gebracht hat. Es hat mich sozusagen aus meinem kleinen Zuhause sozusagen plötzlich dieses unendliche Universum der Informationswelt und dann sozusagen finde ich muss es einfach eine Chance sein, weil sozusagen, wenn wir es nur schaffen, einen einzigen Jugendlichen dazu zu bringen, auch nur einmal auf eine Website von einer politischen Partei zu gehen, schon dann würde ich sagen, hätte es sich gelohnt. Und wahrscheinlich wird es, wird es 10% sein oder so, die sich dadurch politisch beteiligen können, aber für mich reicht das bereits. Das ist bereits das, was das Ziel ist. Und wir sollten nicht eine Utopie verfolgen, aber wir sollen sagen, dieser Informationskanal und auch der Feedback-Kanal, das ist wichtig, und deswegen wird wir es auch als etwas wichtiges äh, erachten. Okay. Ja, ich habe ja schon heute vormittag im Fans entschieden darauf hingewiesen, dass man schon äh, politisch was auf die Beine bringen konnte, mit gewaltigem Erfolg, ohne Internet. Es gab keine Frage. Äh, die Frage stellt sich aber heute anders. Heute ist es mir fast unmöglich, an irgendeiner politischen Bewegung zu partizipieren, ohne Internet. Also das beste Beispiel habe ich in meiner Frau, die bis vor kurzem eine entschiedene, erklärte, nicht online war, ja, die aber seit langen, vielen Jahrzehnten politisch aktiv ist und die jetzt, siehst du mal, jetzt, jetzt brauche ich auch einen Computer, jetzt brauche ich einen Internetzugang, einfach um überhaupt zu sagen in den Gruppen mit denen ich arbeite, was also habe ich dabei, zusammen die neuesten Familien zu erfahren, mit den Leuten kommunizieren zu können? Das ist einfach eine Tatsache. Nicht? Und, und darum dreht es sich elementar, diese Möglichkeiten nicht utopische Erwartungen reinzuknüpfen, sondern diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass einfach die, die äh, positiven Externalitäten, die sozusagen auch mit den, mit den Kosten, die da vielleicht anfangen, äh, verbunden sind, einfach bei beiden diese Kosten aufbieten. Das ist der strengste Punkt. Ich würde jetzt versuchen, sozusagen, um beiden die Möglichkeit einer, eines Abschlussstatements zu geben, ähm, nochmal versuchen, das mit einer Näherung an den Begriff Teilhabe. Mhm. Ich will mal zunächst äh, Ihnen recht geben, was die, die Telefonkosten angeht. Ich habe ja jetzt 10 Euro gesprochen. 9,90 Euro. 9,90 Euro. Ja, ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, das wäre für mich jetzt nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem für mich wäre, wenn ich mich jetzt mal auf diese Debatte reinlasse, ähm, dass mir der schönste Anschluss nichts nützt, ähm, wenn ich die Hardware dazu nicht habe. Und ich glaube, sozusagen darum ging es äh, zum Teil auch in den Vortrag von so vor England. Aber wenn ich zum Thema Teilhabe nochmal komme. Ähm, Teilhabe hat ja auch noch was damit zu tun, welcher mehr oder weniger gesellschaftliche Standard existiert. Ähm, und ich gehe so bewusst weg von der äh, sozusagen politischen Partizipationsebene, Weil es mir um den jetzt gar nicht geht. Da könnte man noch anführen, dass es von Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen schwierig ist. Ähm, zu einer Demonstration oder was weiß ich was fahren, ähm, am Abend sich mit Leuten zu treffen, danach noch die Treppe zu gehen. Und, ähm, mir geht es um sozusagen den gesellschaftlichen Standard, den wir haben. Die Zahlen, die Sie vorgelegt haben, zeigen ja im Prinzip, dass zu einem erheblichen Anteil der gesellschaftliche Standard ein Internetanschluss ist und die Möglichkeit, online zu sein. Ähm, nach meiner Einschätzung oder nach meiner Erfahrung ist es so, dass ganz viele Angebote für Menschen, ähm, zunehmend auch auf Online-Angebote sind. Also sozusagen <lacht> Dinge, die ähm, das Leben bequemer machen, die es zum Teil auch nur online gibt, etc. Pp. Und vor dem Hintergrund äh, wäre sozusagen meine Frage, sozusagen ein bisschen als Abschluss für beide, wenn wir einen gewissen Standard haben an Teilhabe, ob es da nicht eine Verantwortung wäre, allen auch diesen Standard zu ermöglichen. Oberstrack gefragt. Das, das ist genau das Problem, was da aus dem Publikum kommt. Der so abstrakt ist, zu beantworten, vermag ich es nicht, weil man, also mir fielen sofort Einwände dagegen ein. Beispielsweise, seien Sie froh, dass das, dass es, äh, also, nein, ich muss anders sagen. Die Argumentation, die sie aufbauen, ist furchtbar gefährlich. Erstens mal, wenn Sie als Partei entschieden haben, praktisch nur virtuell zu existieren. So what? Das ist keine staatliche Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen. Seien Sie froh, dass es so ist, denn dann wären Sie eine vom Staat finanzierte, direkt finanzierte Partei, damit würden Sie Ihre Unabhängigkeit verlieren. Also ja. im Ja, aber nur über Wahlkampfkosten runterstatten. Ja. Aber dann stellen Sie sich vor, Sie wären direkt alimentiert. Das wäre, glaube ich, demokratie technisch mehr als Zweifel. Aber entscheidend ist und ich glaube da, da, da, da, das ist natürlich ein Werturteil, das da fließt, Das ist keine keine, das ist keine normative Aussage und keine irgendwie aus Empirie ableitbare Aussage. Aber ähm, ist, es, ist es denn möglich, auf dieser abstrakten Ebene irgendwie diesen Standard festzulegen und dann zu sagen, ja, das ist Aufgabe der Gesellschaft, das zu finanzieren? wenn wir dann eben unglaublich, in, in unglaublich vielen Fällen einfach feststellen, dass ähm, das, was wir da an positiven Externalitäten erwarten, ähm, sich einfach nicht realisiert. Ab wann ist dann zum Beispiel ein Anschluss ausreichend? Ich meine, um zum Beispiel politisch zu partizipieren, wenn es nicht bunte Bildchen sein müssen, würde auch ein 56k Anschluss reichen ist das der Mindeststandard, den wir den Leuten zur Verfügung stellen, weil die Bits kommen schnell genug raus, um Text darzustellen. Bildchen brauche ich nicht für politische Partizipation? Und dann sehe ich die Website von keiner politischen Partei. Okay. Ja, okay. Das ist dann aber ein Problem, dass die der haben nicht. Das ist ein Problem der politischen Partei, dann sitzen sie ja. nämlich nicht mal barrierefrei. Ja. Ähm, ja, natürlich ähm, ja, das, das heißt, wir, wir, wir, würden, wir können diese Frage nicht so abstrakt beantworten, weil Sie dann nämlich wirklich rangehen müssen und so sagen, was ist denn was ist dieser Mindeststand in konkretum? Und ich glaube, es ist nicht operationalisierbar. Okay. Wollen wir? Natürlich ist es das. Würde ich, das würde ich schon sagen, dass das ja, Jetzt ist Jetzt aber, das aber nicht operationalisierbar. Das ist Nee, nee, die mal jetzt ist aber im Moment, im Moment, im Moment. Jetzt ist nur England ja. dran. Nein, und ich jetzt nicht gegen Sie, sondern okay, nur okay. England. Genau, ich sag, gleich noch mal was dazu irgendwie sozusagen. Das kommt ständig als Einwand, ne? Irgendwie, wenn können Sie ja zur Agila, schauen in Bücherei-Erwerbslosen, aber das Ding zu Hause brauchen Sie wirklich. Sag der sagt, lern noch mal was zu. Ähm, also ne. Also Peter Bartelhammer hat halt genau das versucht, sozusagen operationalisierbar zu machen mit diesem äh, Teilhabekonzept. Ähm, und, und im Prinzip geht es natürlich darum, einfach sozusagen aus, aus Sicht der Subjekte auch irgendwie das zu definieren. Also, das, ne, was ist das gesellschaftliche Mindestmaß im Prinzip? Und das ist natürlich historisch variabel, das muss immer wieder neu verhandelt werden. Und Im Endeffekt ist ja Arbeitslosengeld 2 nichts anderes als das. Das ist halt momentan das sozusagen, wie es ausgehandelt worden ist, was das existenzielle Minimum irgendwie in der Gesellschaft gerade ist, und da würde ich halt sagen, und dann geht, also da ist politische Teilhabe, ist mir, also da geht es um viel mehr. Ich, ich will da kein, ich will nicht sagen, dass ein Erwerbsloser nur einen Internetanschluss verdient hat, irgendwie, wenn der draufgeschickt ist und meint, er müsste jetzt da politische Teilhabe, oder irgendwie dann, dann bezahlt die dann bezahlt die BA das auch nicht mehr gerne, wenn der das <lacht> irgendwie auch noch Ärger macht, also das ist ja viel mehr. das ist <lacht> auch zu der Überwachung für die, für die <lacht> Also ich glaube irgendwie, also da kann man die, die, die, den online noch nochmal andersrum nehmen sozusagen. Also ich glaube, wenn ich behaupte, dass das Internet mittlerweile die Gesellschaft Normalität ist, weil es einfach drei Viertel der Gesellschaft nutzen und dann ja so, so, ne, noch viel, viel mehr sozusagen, die jünger die Person sind, das ist ja auch keine besonders steile These. Also von daher ist das, wenn es eine Normalität ist, ist es natürlich auch nur Also Das hatten wir aber vorhin doch auch, also ne, sei es jetzt irgendwie Schule, Studium, Erwerbsarbeit, also wenn ich noch nie, also dann bin ich da raus. Also dann bin ich so qualifiziert. der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist so groß, wenn ich das Internet nicht kenne, ja gut, dann kann ich auch zusehen, was aus mir wird. So. Und das Problem ist mit dem Internet zu Hause, äh, ne, Internet zu Hause versus irgendwie, sie können ja zum Beispiel zur AG gehen oder irgendwelche äh, Büchereien sozusagen, damit verbunden sind einfach extrem hohe Fahrkosten. Also Stadtteilbüchereien werden immer mehr geschlossen und die Leute können zum Beispiel Hamburg die können sich das nicht leisten. In Stadt zu wohnen, das heißt. Die wohnen irgendwo draußen und dann brauchen die, was weiß ich, um zur um zu Stadt zu fahren, zur die relativ lange Öffnungszeiten hat. Das kostet die 5,40 Euro hin und zurück im Tagstegel. Das können die nicht bezahlen. Und, ähm, und es sind auch bestimmte, also auch, und auch inhaltlich sozusagen, wenn sie das nicht zeitrein nutzen können, sind es auch bestimmte Dinge sozusagen, ähm, die das Internet nicht kompensieren kann. Also natürlich, Erwerbsarbeit hat ja eine sehr starke Funktion der Tagesstrukturierung und das ist deutlich geworden, dass es viele Erwerbte dafür das Internet nutzen. Also na, erstmal aufgehen, irgendwie Zeitungen lesen, E-Mails checken, Online-Banking. Und das kann ich natürlich dann auch nicht machen, wenn ich es sozusagen zu Hause nutzen kann oder auch wenn ich es irgendwie, ähm, für Social Networks benutzen will. Irgendwie. Dann sitze ich tage, an der tagsüber in der Bücherei, irgendwie. meine Hälfte, meiner Freunde, nicht, die arbeiten alle. Mit denen kann ich dann abends chatten, wenn ich da tagsüber in der Bücherei sitze, nützt mir das irgendwie nicht und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sozusagen, dass sie das ähm, nutzen können, umfangreich sozusagen also auch um ihre Medienkompetenz aufrechtzuerhalten und verbessern zu können. Ich sage jetzt an dieser Stelle, erstmal, danke für die Diskussion, danke für die Einleitungsbeiträge. Und habt so das äh, Gefühl, eigentlich muss man noch viel länger darüber diskutieren, als man einen kann, <lacht> das vielleicht äh, Naja klar, aber es wird, weil letztendlich weil es letztendlich jede, jede Spaltung äh, stellt die Frage nach, nach der, der Gerechtigkeit. Genau. Das geht nicht länger diskutieren als nur auf ein Penn. Trotzdem nochmal danke und ähm, dann und jetzt geht's.